Freunde der Welt und Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Quest-Gameplay und ich zeige euch das Spiel Crisis Brigade 2 Reloaded. Langer Titel, aber ja, so heißt er nun mal. Jeder kennt das Spiel wahrscheinlich unter dem Namen Crisis Freegate 2 und äh, das ist im App Lab Store erhältlich gewesen auf Steam VR und so weiter und äh, ich glaube sogar auf der PS gab es das Game. Und äh, ja, jetzt hat es den Weg in den offiziellen MetaQuest-Store gefunden und äh, ist da offiziell ab dem 29. September erhältlich, also für euch wahrscheinlich heute und soll 14,99 Dollar kosten. Ich hoffe, dass es dann auch in Euro automatisch umgewechselt wird, also 14,99 Euro, kann natürlich auch 19,99 sein, müssen wir jetzt abwarten, da habe ich leider noch keine Info zu gehabt. Ähm ja, Crisis Brigade 2, was ist das? Wir haben einen Arcade-Shooter, wo wir wirklich ähm, ja, uns gut verstecken müssen hinter Deckungen und dann immer wieder aus der Deckung rausschießen müssen. Und äh, am besten kann man es glaube ich, vergleichen mit diesen Games von den arcade aus den 80er, 90ern, die äh, eine Waffe vorne hatten, wo wir auf den Bildschirm gezielt haben. Und äh, ja, solche Spiele äh, sind das. Nur, dass wir damit äh, quasi in VR sind und nicht nur vor irgendeiner arcade äh, ja, spielekonsole sind, sondern wir sind wirklich in dem Game drin und äh, ja, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht zu offensiv spielt, weil einmal kurz falsch rausgeguckt, schon kriegt man Headshot und das war's dann. Pre ähm, Brigade 2 hat auch einen Koop-Modus, wir können quasi Multiplayer zocken, ich zeige euch jetzt erstmal den Singleplayer-Modus. Der Singleplayer-Modus hat eine Kampagne oder drei Kampagnen, ähm, ja, wie die jetzt heißen, zeige ich euch gleich im Game. Ich habe nur die erste jetzt bis zum Boss-Level gespielt und man muss die wirklich auch freischalten, damit man immer weiterkommt. Spieldauer ist mit zwei Stunden angegeben, könnte gut hinkommen, glaube ich, wenn man wirklich die ähm, ja, drei Kampagnen dann durchspielen will. Im, Im Multiplayer kann man natürlich dann auch noch so Spaß haben. Wir haben eine, eine Shooting Range, da können wir halt ein paar Waffen ausprobieren. Wir können Waffen freischalten mit Münzen, da haben wir eine, eine ganze Menge an, an verschiedenen Waffen. Wir können Skins freischalten, wir können uns ein Schild machen, mit, mitnehmen, dass wir wirklich ein Schutzschild haben. Das zeige ich euch auch in dem Game. Und dann habe ich auch noch eine Waffe dazu gekauft, womit es dann ein bisschen einfacher wird, weil die ein bisschen besser sind und stärker sind. Und äh, ja, also mir macht das Game Spaß. Auch für äh, Motion Sickness geplagte Leute ist das super, weil wir stehen wirklich nur auf einer Stelle und müssen uns mit dem Körper bewegen und nicht mit dem Thumbstick irgendwo rum jonglieren. Und äh, ja, wir, wir schießen uns von, von Station zu Station und äh, dann können wir auch immer die Wege auswählen, ob wir links äh, geradeaus, rechts wollen. Und äh, so haben wir dann immer ein bisschen ja, andere, andere Map und äh, die Gegner sind woanders, dass man auch gucken muss, okay, wo müssen wir zuerst hinschießen und so weiter. Wir können äh, Pop-Ups, äh, Pop Power-Ups freischalten, die manchmal über den Gegnern, äh, über den geschlagenen Gegnern dann, äh, ja, über den Köpfen kreisen, sage ich einfach mal. Und die müssen wir dann halt ab abschießen und dann haben wir ein Power-Up. Wir haben äh, dann eine andere Waffe, wir haben... Äh, Zeitloop modus gibt es dann auch noch, aber die meisten sind halt verschiedene Waffen, die wir dann kurzzeitig haben, bis ein Magazin leer geschossen ist. Das ist ganz nett, ein bisschen Abwechslung dabei und ja, jede Kampagne hat wohl ein Boss-Level. Ist also ganz, ganz interessant und ob ich den Boss geschlagen habe, werdet ihr dann ja gleich in dem Game auch sehen. Äh, noch was zu Leuten, die BiHaptics haben. Ähm, die alte Version hatte BiHaptics Support, deshalb gehe ich ganz stark davon aus, dass äh, dieses, äh, äh, diese Version hier auch BiHaptics Support hat und ich glaube, es gab auch ProTube Support. Von daher äh, denke ich, dass diese Leute dann auch dann äh, Unterstützung haben dadurch. Und äh, ja, mit der BiHaptics West ist das natürlich noch, noch interessanter, denke ich mal, weil man wirklich merkt, wo man auch getroffen wird. Jetzt aber äh, aufhören, mitreden, sondern äh, wir gehen ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Crisis Pregrade 2 Reloaded. Und ja, hier sind wir im ja, Startbildschirm, sage ich einfach mal. So fängt es an, wenn ihr euch hier neu, neu anmeldet und jetzt wird erstmal unsere Höhe kalibriert. Das machen wir einfach mal so. The way for so, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit einmal Auto Reload zu machen, also nachladen. Automodus oder Manual. Ich mache es erstmal auf Manual. Es gibt aber eine Möglichkeit, wo es automatisch dann wieder in Automodus umschwenkt, äh, und zwar wenn wir ein Schild in der Hand halten. Das äh, erkläre ich euch aber nachher. Okay, Manual Mode. Press the to drop the the to 2. Ja, funktioniert da gut. <lacht> ah, wir versuchen jetzt mal hier. Ja, wir können auch hier die, die Leute abknallen. So, sind wir, jetzt sind wir im Menü. Ich zeige euch mal kurz die Settings. Ja, hier haben wir einfach nochmal Manual Mode oder ähm, Auto Mode. Mapping Mode wird wahrscheinlich die ähm, Dings sein. Die Controllerbelegung. Communication, Display Englisch, da gibt es Chinesisch, Spanisch und so weiter, leider kein Deutsch. Subtitles off, Online Comes off, also das heißt, wir können ja natürlich online spielen mit Freunden oder auch Fremden. Ich zeige euch das aber jetzt einfach nur im Singleplayer-Modus. Und äh, ja, hier haben wir noch einen Angel Offset, das heißt, wie die Waffe, wenn wir die jetzt so halten, ist die für uns gerade oder nicht? Für mich ist die jetzt gerade, deshalb habe ich die hier auf. Diese neuen gestellt, ansonsten ja, zieht sie entweder hoch oder, oder runter, das wäre blöd, also Kimme sollte schon für uns eine gute Position haben. Das haben wir jetzt hier ausgewählt. Ja, Dann haben wir hier unser shopping Shoppingmenü, hier können wir ja, Waffen kaufen. Wir haben äh, 314 Dollar nur, das heißt das reicht noch nicht. Hier haben wir ein Schild, ich spiele aber jetzt erstmal ohne. Und äh, ja, hier können wir die Stärke ein, einstellen. Wir lassen auf Rookie, weil es ist verdammt schwer, muss ich, muss ich echt sagen. Und äh, Rookie ist für mich schon, schon schwer genug. Hier haben wir einen Story-Modus. Ne? Wie man sieht, die sind noch nicht freigeschaltet. Müssten wir freischalten. Und los geht's. So, die berühmte Uhr bei dem Game. Und hier muss man sich echt verdammt gut verstecken. Oh, Einer ist noch am Leben, okay? Okay, jetzt können wir uns entscheiden, wo wir lang gehen. Ach komm, wir machen einfach mal links. Links in die Seitengasse rein. Das passiert alles automatisch. Also wieder echt aufpassen. Manchmal sehe ich die wirklich nur aus dem Augenwinkel und schieße dann einfach in die Richtung. Ja, slow also wir können Power-Updates einsammeln, die über den Köpfen äh, sind, habt ihr ja eben schon gesehen mit der Waffe. Und jetzt habe ich mir Zeitlupen-Modus geangelt. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt anhält. Oder beim Levelwechsel, ob der auch anhält überhaupt windows and balconies nicht okay. schlecht <laughs> raus. Wir haben noch eine Möglichkeit, ne? wir müssen geradeaus. Also ich mag das Game. Einfach ein bisschen rumballern. Zeitlohn. Das war jetzt echt überlegen, richtig? Puh, das war Glück, das war Glück. Wo geht's jetzt hin? Yeah. Sehr gut, komm. mit dem Dreck. <lacht> wow! Was oh. ist ein nettes Gewehr hier? Oh, langsam wird's interessant. 2 Minuten 50. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Heftig. Das ist der ich Oh je, oh je. Don't let the last enemy escape. Von links oder? Da ist er. Nicht, nicht, nicht sicher. Also man sollte hier auf keinen Fall Rambo spielen. Das sagt ja der auch. Das war's schon. Habt ihr gesehen, wie schnell man hier down ist? So jetzt machen wir das Ganze einmal mit Schild. Oder wir gucken jetzt mal, wie viel Geld wir überhaupt eingesammelt haben. 498 reicht also nicht. So, wir haben jetzt hier ein Schild, können es damit schützen und äh, dann haben wir auch automatisch den Nachlademodus, das äh, werden wir jetzt gleich mal sehen. Mal gucken, ob wir damit weiterkommen. Also alles, was man denn hier mit, ja, mit zwei Händen machen muss, auch, Gewehr halt und so weiter, geht dann hier mit einer auch. Ja, stirbt man nicht so schnell. Dann wärst du mir ja auch eine Hilfe. Mehr, mehr Schutz mit dem Schild kann ich so, sch so schnell von, von oben Headshots kriegen. Ne? So? <lacht> oh, da ist ein Gewehr? sehr nice. Yes. Also ich habe eigentlich rechte Augenaufnahme gemacht, das sollte eigentlich passen, dass ihr auch was seht. bin ich alleine? Ich glaube, ich bin alleine, der ist gefallen, ne? Mein Kollege ist gefallen. Er hat bärmlich gefallen. <lacht> okay, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Einen Schuss kann man noch abkriegen, dann sind wir down. Wird hart. Aber mit dem Schild ist ein komplett anderes Spiel halt, ne? Und das war's schon. Okay, wir machen jetzt nur eine Runde ohne Schild. Das will ich jetzt noch mal probieren? How Wenn wir damit jetzt beginnen und die behalten, natürlich nice. Last Officer, super. Guck mal, hier kann der Auto stoppen. Dass es hier auch einen Koop-Modus gibt, hat das natürlich noch mehr Sinn, sowas zusammenzuspielen. Macht auch mehr Spaß dann. Ne? 90, ne? Ja. Und ich sprühe aber sehr krass. So, letzte letzte Runde hier jetzt. Man kann noch. Komm. There still under line. Immer nachladen. Es kommt wieder der Pokertisch, ne? Wow, have you seen that? Wo, von wo? Oh, der hat mich voll erwischt. Ah. Ja, klar, continue. Das, das machen wir jetzt noch. Das Geld investieren wir. I think. Nein Mann, Mann Mann. Das ist natürlich schade, dass man da nicht mehr ausreichen kann, aber gut, ich hätte mehr Damage machen müssen. Ja Leute. So sieht's aus, war eigentlich ganz ganz nice. Und das auf dem ja, auf dem leichtesten Modus. Wie gesagt, wie ihr seht, man kann hier einiges freischalten. M16, Ruger, MK18, Laser Sight noch für die Waffe. Und er ähm, ja, kann somit natürlich dann diesen Story-Modus durchzocken. Es gibt scheinbar ja drei, drei Möglichkeiten. The Raid, Montoya und Ransom. Und ja, dann gibt es immer noch einen co modus Es gibt die Shooting Range, wo ihr ein bisschen ja, mit den Waffen rum. Und probieren könnt. Ja, so sieht's aus. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Gameplay hier gefallen. Wenn ja, natürlich Like raus, Abo-Button nicht vergessen, würde ich mich echt freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was sagt ihr zu dem Game? Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.